You're carving pumpkins already? Uh, yeah. Did you at least save the goo for me? No, that's my favorite part. Of course. All oh, there's so much in there. Yeah. Willkommen. Es geht heute um die Teneré 700 und wir sind ja aktiv bei der Folierung dabei. wer es mitbekommen hat auf Instagram, auf meinem Instagram Account, ich tue es mal hier einblenden war ja eine Umfrage, wie sie ausschauen soll, da sind wir jetzt gerade aktiv dabei. Und was muss man dazu machen? Man muss natürlicherweise die Maschine auseinanderbauen. Tja, und ich nehme euch natürlich mit und ihr dürft die Maschine schön mal nackig sehen. Also, schaut meine Freundin schön mal nackig an. Und ja, die Hose anlassen, gell?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 ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Habt ihr noch die Hose an? Ja, ich weiß gar nicht Ich würde mich sehr freuen über Abos, über Fragen. Also bitte, jegliche Art von Fragen, bitte einfach zu mir. Ihr könnt jederzeit schreiben. Ich bin immer für euch da. Äh, wir haben ja noch einen netten Kommentar gehabt. Ähm, du wolltest ja wissen, was der Unterschied zwischen einem Akra ah, ist. Ja, den habe ich ja schon geliefert. Da macht ihr immer so, so leise so... Ein normaler Auspuff, macht nur. So, ähm, es geht noch weiter. Und zwar, es kommt jetzt noch mal ein Video, wie wir das auseinandergebaut haben. Und ähm, ich zeige euch mal, welche Stifte da drin sind, auf was man achten muss, wenn man sie auseinanderbaut. Weil es gibt so kleine Feinheiten, ähm, die, die man dann schon mal beachten sollte, dass man es nicht kaputt macht. Und nur für euch. Also, fangen wir mal an. Das ist vor ein paar Wochen. Also, wir schneiden das jetzt einfach mal kurz rein und dann schauen wir mal, ob euch das gefällt. Ich oh. kann nicht 20 Schrauben aufmachen. Ah Hier unten ist so eine Nase Und da ist eine Nase, man zieht es nach hinten weg Wir haben hier unten zwei Schrauben hier und hier eine Schraube Hier haben wir diese Und dann vorne haben wir wieder Torx Aber wir machen alles bis dato immer noch mit dem mit dem Werkzeug, was mit <smacht> dem Also, auf die Motorradtour brauchen wir mindestens einmal noch ein H5 mit dem Tank und dann geil! Okay. So schnell sind das vor. Sehr gut gemacht. Sehr gut gelöst. Also ihr braucht es nicht abschrauben, es geht mit dem Werkzeug mit der Achter. Ja, ich hätte schon Angst, dass ich den Scheiß abbauen muss. Sehr geil. Also einfach ansetzen, so weit nach hinten wie geht und dann einfach immer schön im Vierteltakt drehen und dann geht das auch ohne, ohne was zu zerkratzen. Das ist schon toll. So, dann kannst du mit den Fingern die Schrauben rausschrauben. Der Bubble ist nach vorne, nicht nach hinten. Also er ist an dem Docht hier dran. Und das sind drei. Schau mal, das ist mal was Ganze, das mal Sowas kenne ich auch noch nicht. Auch witzig. Das Ding ist, wenn es wirklich bricht, haben wir hier unsere Nasen. Hier eine Nase und hier eine verfickte kleine Nase. Also die der, das ist beim Fall, wenn es bricht, doof. Beim Tank kann man links und rechts auch machen, also wir müssen die Seitenteile wegbauen, wenn wir das Tank, die Tankschale wegbauen wollen. Und da sind auch hier diese Clipper drin, wo man einfach mit dem Imbus, jetzt könnt ihr es vielleicht gut sehen, hier ist das Ding mit dem Ding, also mit dem Imbus einfach ins Loch, feste drücken, dann ist offen und dann rausziehen. Wir werden euch noch überraschen ähm, mit der Folierung. Ähm wird es eine kleine Änderung geben? Wir haben jetzt schon knapp sechs Wochen damit verbracht, oder sieben Wochen, die Maschine zu folieren. So geil wird das nicht. So viel Zimmer nicht. Das ist halt so. Das muss man halt einfach uns eins eingestehen, dass das es halt. Es wird Falten haben. Ich werde es nicht mehr machen in meinem Leben. Außer so ganz Kleinigkeiten, aber nichts mehr mit über drei Kanten und Rumpfummen. Wir haben uns dann entschieden, ähm, jetzt das Ding zu einem Folierer zu bringen. Ähm, ich habe da einen ganz guten Freund, der hier aus dem Ort kommt. Ähm, und da werden wir mal vorbeischneiden, weil sie ähm, wird jetzt demnächst ähm, von Gerritsrieden nach Gartenberg wandern. Und da wird sie dann foliert werden. Deswegen kommt sie auch nicht zum Elefantentreffen. Deswegen gibt es ja die KLE. Und mal ganz ehrlich, die Tenerie ist mir auch ein bisschen zu schade, im Winter zu fahren, weil das ist ja nicht gleich im ersten Jahr aus. Und ich möchte sie natürlich auch lange behalten. Apropos, da würde ich euch empfehlen, wenn ihr mal die Tenerie im Winter sehen wollt. Da gibt es gerade einen Instagram-Account. Die fahren gerade zum Nordkap. Sehr geil, kann ich nur empfehlen. Ich schmeiß mal einfach den Link unten in die Kanone. Also unten in die Beschreibung rein, da könnt ihr mal gerne reinschauen. Ja, ansonsten, äh, Abo, lasst ein Like da und viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.